Festnahme nach Angriff auf Polizisten. Vor allem der Protest in Ohlsdorf zählte mehr als Teilnehmer als erwartet. Am Abend folgte dann noch die revolutionäre 1. My Demo. Dort starteten etwa 1000 Teilnehmer am Hauptbahnhof zu einem Marsch in Richtung Wandsbek. Nach dem u kam es zu Festnahmen. Der Protestzug wuchs auf mehr als 2000 Menschen an, etwa 100 davon waren in schwarz gekleidet. Das Motto der Mai-Demo, Kapitalismus immer noch scheiße. Es wurden einige Böller gezündet, der Marsch kurzzeitig gestoppt. Insgesamt blieb es aber ohne größere Zwischenfälle. Erst als die Demo beendet war, kam es zu einem Angriff auf eine Polizeikolonne in einer Seitenstraße mit Flaschen. Eine Person wurde im Bereich der Papelallee festgenommen. Bei dem Mann, der sich lautstark wehrte und die Beamten beleidigte, wurde Pyrotechnik und ein Klappmesser gefunden. Er soll die Scheibe eines Autos eingeschlagen haben. Nach Mopo-Informationen soll auch ein Polizist aus dem Kommunikationsdienst der Polizei mit einem Faustschlag angegriffen worden sein. Zudem soll es weitere Festnahmen gegeben haben. Gewerkschaft ruft zur Traditionsdemo. Der Deutsche Gewerkschaftsbund EGB hatte zuvor traditionsgemäß am 1. Mai zur Demo aufgerufen. Unter dem Motto Solidarität, Vielfalt, Gerechtigkeit zogen laut Polizeiangaben rund 3.700 Menschen, laut Gewerkschaftsangaben waren es sogar 4.500 Teilnehmer, ab 11 Uhr vom S-Bahnhof Oldsdorf über die Fuhlsbüttler Straße zum Museum der Arbeit. Eigentlich war nur mit 3.500 Teilnehmern gerechnet worden. Hamburgs Spitzenpolitiker demonstrieren mit. Unter den Demonstranten befanden sich unter anderem Hamburgs erster Bürgermeister Peter Tschentscher, SPD, die zweite Bürgermeisterin Katharina Fegebank, Grüne, Sozialsenatorin Melanie Leonhardt, SPD, sowie die Bischöfin Kirsten Feers. Die dgb kiffin aus Hamburg, Katja Kager, beklagte in ihrer Rede eine Tarifflucht der Arbeitgeber. Bundesweit sind nur noch die Hälfte der Beschäftigten durch einen Tarifvertrag geschützt, im Einzelhandel sogar nur noch 40 Prozent, sagte sie. Kritik mussten auch die Arbeitsbedingungen in der Pflege und in Kliniken einstecken. Die DGB-Demo in Harburg verzeichnete indes 110 Teilnehmer, zu der in Bergedorf lagen am Vormittag noch keine Zahlen vor. Alle Demos verliefen friedlich. Am Montagabend hatte es bereits die erste Demonstration im Schanzenviertel gegeben. Rund 300 Menschen, vordergründig Frauen, hatten friedlich unter dem Motto Tag gewagter Neid für eine offene Gesellschaft frei vom konservativen Geschlechterverhältnis demonstriert.